Mein Schuldbrief, gelöscht und angenagelt, mein Tod, mein Leben, mein Mut, mein Zagen, meine Gegenwart, meine Zukunft, jeder Schatten von Angst und Herrlichkeit hing dort am grünen Holz, hing dort am Kreuz. Der Einzug in sein Reich, Freude, Anbietung, die Gnade, mit der ich geliebt, die Vollendung meines Heils. Meine großen Gedanken, mein Zanken und Ranken, meine Herzensherzigkeit, der Schein meines Christseins. Hing da dein grüner Hals, hing da dein Kreis. Betrug, Vertrauen auf deich. Die ganze Fülle der Gottheit, die Vergebung der Übertretungen vor Gott. Mein Triumphzug, die Siegeskron, mein Kampfpreis. In eurem grünen Haus, in eurem Kreis. Allem wirken Wirksamkeit. Mein Reichtum an Gewissheit, Gottes Abwesenheit, Christus, meine Gerechtigkeit, die Seele, die ihm folgen kann, die Gottesfülle, das Lob des Lammes, versöhnte Welt, weil er nicht zurückgescheut, mein makellos Frei sein und rein hing dort. Mein Paradies zurückgewonnen, mein Himmel, der Himmel, aufgeschlossen, mein Gesicht wird sein. Mein Herz so hart wie Stein. Mein Lob, mein Reden, mein Bitten, mein Gebet, mein Ruhm, der Herr, der mein Leben ist. Das einzig wahrhaft neue Lied, mein, ich bin ich bin mein ich bin fing dort ein hart fing dort